Willkommen wieder zu meinem Kanal Crazy Kids. Ich bin Mona und heute werden wir Roblox spielen. Ich habe das gemacht, weil so viele haben mir das gefragt. Also in meiner Schule und so. Und ich werde jetzt heute mit euch Roblox Club Roblox, glaube ich, spielen. So heißt das. Ich spiele am meisten Spiele, aber ich kenne nicht die Namen davon. Ich suche das gerade mal. Wartet. Roblox. Ich schreibe das einfach so. Und wir werden die neue Easter Egg Hunt und wenn ihr es noch nicht wisst, Club Roblox hat eine Easter Egg Hunt gemacht, also die suchen so Eier und wenn ihr alle gefunden habt, kriegt ihr ein Free oder das will ich richtig versuchen. Ich habe ein paar Eier schon gefunden, aber wir werden schon alle, die ich gefunden habe, und noch mehr versuchen zu ähm, suchen. Ich bin gespannt, ob das klappen wird. Aber wenn ich ein paar nicht finde und ihr sie gefunden habt, dann könnt ihr mir es auch gerne in die Kommentare schreiben, denn ich will den Dodo. Okay, ich habe einfach meinen Kanalnamen geschrieben, damit wer mich sieht, einfach so sagt. Okay, ich werde abonnieren. Äh. Hallo, das bin ich. Das ist mein Baby, die heißt Lilly und ich habe einfach keinen Namen hier drin. Ich lasse das Baby also in seinem Kinderwagen. In Ordnung. Okay, sieht das jetzt so aus? Das ist süß. Ah. Oh, das wollte ich nicht, Leute. Oh, ich habe Geld bekommen. Du bist gerade in deinem Haus, lass es uns. Das wollte ich nicht. Ich will nicht editieren. Ich gehe einfach in die Geschäfte, in die Mitte. Okay. Und da gibt es ein paar Rätsel zum Lösen, damit wir die Eier leichter finden. Am Anfang hatte ich die Rätsel nicht gesehen und dann hatte ich einfach überall in diese kleine Stadt so gesucht. Geguckt, äh, geguckt. Und hatte es gar nicht gefunden. Also, ein bisschen dumm an mir. Und ich habe keine Tiere drin. Das ist blöd. Das ist nicht schön. Oh yeah, ja. Die hat ein cooles Kind, aber das Kind hat kein Gesicht. Neighborhood. Oh man, wir müssen so. Mhm. Also ich habe solche Eier. Wir werden mal anfangen, das mit ich ganz sicher bin. Dieses Ei hier. Ich nehme mein Baby einfach. Ne, das nervt nicht. Okay, egal. Okay, wir gucken das erste Ei. Ich glaube, ihr seht es schon. Guckt, hier ist das Ei. Das habe ich aber schon, aber wenn ihr es noch nicht habt, dann kriegt ihr es einfach. Und das ist also mein erstes Ei, Leute. Oh mein Gott, Leon, Juli. Habt ihr gesehen, wie er der in die Luft geflogen ist? Der Einhorn. Die ist von. Die fliegen einfach. Die fliegen. Boah, ich will die nicht mehr angucken. Ich will so ein Ei auch. Okay. With the boat here, please. Okay, ich werde teleportieren. Ihr geht dann hier. Ihr geht zum Adoptieren-Baby. Oder Baby-Adoption-Center. Und hier seht... Da ist ein Papagei-Dings drauf. Tukan. Okay? Das ist das zweite Ei. Oh mein Gott, sein Gesicht ist noch in Dilophilow. Jemand flötet hier. Hä? Ich weiß nicht. Ist das die die in diesem Schild oder was? Ähm, bei Pizza gibt es auch einen. Ich bin richtig gespannt. Ich habe vergessen, wie alle aussehen. Aber das Pizza sieht richtig cool aus, glaube ich noch. Ich weiß nicht. Bitte überprüfe deine Internetverbindung. Hä? Wieso das denn? Hm. Leute, Entschuldigung. Ich muss noch ein bisschen warten. Okay, jetzt sind wir wieder drin. Hoffentlich. Okay. Wir sind gleich drin. Meine Maus will nicht mehr funktionieren. Ah ja. Oh mein Gott, die hat 21.336 Tokens. Wie sieht die überhaupt aus dann? Äh, ich kann keinen Besser. Okay, endlich bin ich wieder drin. Okay, ich hoffe, diesmal geht das gut vielleicht wird die Internetverbindung ausgehen <lacht> ich hoffe okay wir sind drin away. Warte. mein Baby will futter dann kriegst du auch Futter du kleines Ding Futtermittel Pizza ja ich liebe das. das den Ice Cream Shop und die Pizza Shop die geben einfach Free Geld für kostenloses Geld so. die haben eine Pizza an dem Mund passt richtig gut pizza -Ei. Ja, ich erhalte Pizza-Mom. Ich sage einfach, wer will halt zu YouTube sagen? Oh, die ist so... Oh, <lacht> <Lalalala. lacht> Oh mein Gott, Leute, guckt, wie viel mein ähm, Geld bekommt. du ist überhaupt... Ich habe jetzt vergessen, was wo das Ei ist. Ich bin so langsam. Wieso? Ist das Geld langsam oder bin ich langsam? Äh, ich meine das Spiel. Game. Okay. Hier sollte irgendwo ein Ei sein. Ach Leute. Sorry. Ich bin die verrückteste. Yeah. Hallo, ich finde das Ei nicht mehr. Also, ich hab die Eier ja schon. Cool. Oh Mensch. Ja. Endlich, Gott sei Dank. Das ist das pizza -Ei. Das sieht richtig cool aus. Ich drücke einfach drauf. Oh, hast du hast dieses Ei schon. Ja, das weiß ich. Okay, wir müssen zum haustier -Shop. Das mit Pizza auf dem Boden. Ich hasse es, wenn Leute einfach Pizzas auf den Boden ähm, schmeißen. Okay, wo sind wir jetzt? Bei der Eiscreme habe ich mir keinen gesehen. Aber beim Krankenhaus habe ich einen gesehen. Das ist richtig cool da. Ich zeige es euch jetzt. Ich habe das Eis, das Krankenhaus-Ei ähm, von einer einem Mädchen, die stand einfach da so, die hat gesagt, hallo, how may I help you? Also hi, wie, wie, wie soll ich dir helfen? So wie diese. Ja, und dann haben die einfach gesagt, ähm, dann hat die einfach gesagt, ähm, so, ich habe gefragt, wo ist dieses Ei? Oh, oh, ich habe einfach gesagt, gibt es hier überhaupt ein Ei? Dann hat die so gesagt, ja, folgt mir. Und ich so, okay. Und guckt jetzt, wie das losgeht. Ja, ich würde nie drauf kommen. Gleich gehen wir schlafen. <lacht> ich will, wie die will schlafen. Guckt. Hier gibt es like eine Disco-Party. Oh mein Gott, das Bambi. Bambi, ich trete einfach auf Bambi. Da war gerade ein Todgeräusch. Habt ihr es gehört? So, uff. Okay, und hier ist das Ei. Okay, und was ist hier überhaupt? Ich habe da noch nie gesehen. Okay, weil also, wenn jemand Hilfe braucht, bitte jetzt meinen... Äh... Au! <lacht> die tut so, als hätte sie sich wehgetan hier. Oh mein Gott! Dieses Tierpferd. <lacht> I'm only four. Ich bin eigentlich nur... Vier. Eine Vierjährige, die schreiben kann. Das ist toll. Okay. Aber ah, das tut. Äh, da war gerade ein wichtig lautes Geräusch. Oh mein Gott, da ist ein Zebra. Ich wünschte, ich wünschte, in diesem Spiel könnte man einfach die Tiere klauen. Aber ne, wäre nicht schön. Das wäre nicht schön. Aber ich würde gerne ein Zebra für Free kriegen. Das wäre cool. Okay. Ups, ist muss fahren. Okay, yeah. oh. oh. mein Gott, wie das? Sportunterricht beginnt jetzt. Ich will mal kurz gucken, was Sportunterricht überhaupt ist. Ich will mal die nicht. Wow. Ich soll mal hier öfter hingehen. Aber no. Ich beginne und zeige euch, wo das Ei ist. Hier sind die coolen Locker. Die sind regenbogenfarbig. Das ist richtig cool. Ich hoffe, ich habe nicht von jetzt, nur dieser ist. Aber nein, habe ich nicht. Und da sind voll viele, die tanzen. Oder irgendwie einfach da noch stehen. Es ist richtig cool, wie die diese Bühne aufgemacht haben. Aber guck, hier ist das Filmex. Ich weiß nicht, wie alle Eggs heißen, aber nö. Die sind richtig cool, diese Eggs hier. Dieses Ei sieht richtig cool. Was ist hier? Oh, oh mein Gott. Elsa. Das ist nicht so Elsa. Äh, hier aus meinem Weg, bitte. Danke. Die ist runtergefahren. Und ihr gesehen, ich da einfach so und Die ist so das Mädchen geht hinter der Bühne. Ich schreibe einfach No. No. Nö. No. Nö. No. No. No. No. Aha. Macht euch bereit. Und macht euch barat. Das sollte bereit heißen, glaube ich. Aber sehr gute Grammatik. Oder Geschreifen. Ja. Oh, ein Einhorn. Zwei Pack, drei Pack. Das ist sogar Oh mein Gott, die ist rich. Ha, ha. Sporthalle. Will ich will nicht in die Sporthalle. So, ich will euch zeigen, wo noch ein Ei In der Schule, glaube ich, gibt es drei oder zwei Eier. Aber guckt, hier ist dieses Ei. Du hast schon dieses Ei. Ja, das weiß ich. Das ist richtig cool. Das ist bei der Cafeteria. hier auf irgendeinem der Tische. Wer ist der Chef? Wer ist hier der Chef? Ich. <lacht> Hier ist so gesagt die Küche. Aber, aua, es tut den Augen weh. Den Ohren. Das war richtig laut gerade. So, ich will zum Anfang gehen. Da ist so eine Baby. Oh, die hat den Dodo. -do -do. Die hat das Dodo. -do der Dodo -do, oder was? Okay, ich muss da hinlaufen. Wieso macht jeder das zu? Ich lass mein Baby kurz schlafen hier. Mein Baby schläft jetzt und jetzt habe ich ein leeres Kinderwagen. Ich will Kindergartenmädchen sein. Arbeiter <lacht> oh, im Kindergarten. So Leute, das ist die kleine Baby-Adoption. Oder ne, nicht Adoption. Sondern ich. Das macht mir toll Spaß hier. Äh. Jetzt kippe ich um. Das ist ein Bär. Ein Panda-Bär. Ich springe auf ihn. Hallo, Baby, wieso schläfst du nicht? Ist das doch nicht dein Schlafplatz? Äh, äh, das ist der Schlafplatz. Ich lasse sie schlafen und lasse sie in. Herzlichen Glückwunsch, dein Baby hat geallertiert. Ich glaube, die ist größer geworden. Leute, ich will... Was für ein Baby habe ich jetzt? Ich habe einen Junge? Ich wollte ein Mädchen. Du bist so gemein, Baby. Ich will keinen Jungen. Like video, der, der Drama-Kurs. Was ist das überhaupt? Okay, Leute, ich gehe mal. Ich will mich kurz ändern. Mein Outfit. Edit. Ich will euch kurz ein richtig cooles T-Shirt zeigen. Guckt, wie cool das aussieht. Ich liebe dieses T-Shirt. Es ist richtig süß und cool. Wow. Well. Also so sehe ich in Club Roblox aus. Ihr könnt mich gerne freunden ich nehme Freundschaftsanfragen gerne an, aber ich nehme die nur an, wenn ihr so schreibt, ich kenne deinen Kanal, <lacht> denn ich mag irgendwie nicht so viele Freunde, denn einmal hatte ich 200 Freunde und da waren richtig gute Freunde, die wollte ich die wollte ich eine Freundschaftsanfrage senden, aber dann kommt so, äh, ich habe 200 Freunde, Mensch, also fragt, also ihr müsst nicht vergessen, wenn ihr mich freunden wollt, dann schreibt einfach, ich kenne deinen Kanal. Also nicht in die Kommentare, sondern wenn ihr mich wirklich in den Podcasten. Also, ähm, ja. Ich glaube, beim Tierarzt ist auch noch ein Ei. Ich bin mir nicht sicher, wo alle Eier sind, da ich schon lange ein bisschen diese Eier gesammelt habe. Aber ja. 33.000 Euro. So, wenn ihr mich fragen also, ja. Ich muss meinen jungen Baby jetzt auch als einen Jungen. jungen. Ich ein bisschen lustig auch. Ich nenne ihn einfach... Johan, Johan, glaube ich mit zwei mal In Ordnung, Johan. <lacht> okay, Leute. Also yay. Und ich sage euch nur mal kurz, wie ich in, in Roblox heiße. Äh, ich schreibe mal irgendwas. Samia Arut. Und ich habe ein anderes Name. Da heiße ich Crazy Eemad. Muna So heiß ich. Ja, ich glaube. So crazy. So. Crazy imat. Muna Malak. So heiß ich. Guck. Crazy imat Muna Malak. Das geht aber nicht. Jetzt, das ist wo vor der Oh mein Gott, so viele Leute sind hinter dem Froschei her. Was? Die hat. Was ist das? Ah, oh, das Baby ist brav. Das ist so schuckig. Okay. Oh mein Gott. Ich will dieses Baby. Oh ja! Yeah. Du hast schon dieses Ei. Aber hier, beim Tierarzt ist es neben der Spielwasser. Wie, wie, ich fliege. Okay, und hier ist eine richtig coole Höhle. Ich weiß nicht, wieso da steht. Nur Haustiere halte dich raus. Nur Haustiere. Das ist nur für Haustiere. Aber jeder, den ich sehe, der geht da immer rein. Also, ja. Ja, guck, da sind so viele Menschen. Das sieht richtig süß aus. Was ist das? Hab was zu trinken. Okay, ich will Geld bekommen natürlich. Also muss ich was zu trinken holen. Äh, essen, essen. Was ist denn da Na, essen? Ja, cool. Okay. ich gehe da rein und trinke ein bisschen Wasser, mein Baby. Yay! Ich habe 125 Token bekommen. Ja. Ja, ja, ja. Geld, also. Wow, oh, jetzt bin ich... Wo bin ich? Hä? Äh. Wow, hello. Hello? Lass doch hier in Ruhe. Hä, wo sind wir? Sind wir beim Tierarzt? Das ist sick. Ich habe kein Tier. Ich habe ich aus ein Tier. Das ist traurig. Ich könnte mir einfach ein Tier holen. Ich habe 3000 Euro. Das ist so krass coole Tiere, wo sind wir überhaupt hier? Ich weiß nicht, wo wir sind. Beim Haustier, oder? Ja, da steht ja. Der okay, Leute, hier gibt es kein Ei mehr, aber ich gehe mal zum äh, Krankenhaus, da waren wir ja schon. Äh, Pizza waren wir schon. Ich guck mal. Oh, jetzt kapiere ich es. Ja. Okay, ich gehe mal bei Adoptier. Haustier Shop. Ähm, ja. Da will ich mir ein Tier kaufen und ich weiß nicht, welches. Wieso? Okay. So, Leute ab. Ah, 106.100 Euro. Ich habe 100 Euro. Ganz klar. Wir haben richtig coole Tiere hier. Was sind denn diese Schnecke? Die ist 150.000. Ja, ich kann mir doch nicht einfach sparen. jetzt. Ich habe die Nase voll. Ich will Tiere. 5000 sogar für dieses Tier, hallo? 5000? Boah, Leute, ich spare mir einfach 5000 Euro. Kann die damit welche Tiere überhaupt kaufen? Welche Tiere kann ich mir damit kaufen? Ich spare mir einfach 5000, okay? Wir gehen zum um alles im Halle und gucken uns ein bisschen Eis an. Oder nein? Ich muss zu Geschäfte, denn ich weiß nicht mehr welches Ei. Ich kann mich nicht alle Eier erinnern. Wo ist der Eck? Die steht da etwas so in der Mitte. Rein. Die könnt doch zu den Eiern da drüben gehen. Da sind so viele Eier. Oh, jetzt weiß ich. Wieso habe ich euch das nicht gezeigt? Ich zeige euch es gleich. Okay, ich habe euch alle Eier gezeigt, außer den Haustier Ei. Okay. Da drüben. Also ich muss noch mal kurz gucken. Gibt die andere coole Tiere? Die Schmetterlinge ja cool, aber ich mag die Schnecke nicht. Das sieht weh. Ach, ich nehme die Schnecke gleich. Aber woher hat man diese richtig coole Eule? Die soll ich viel. Nee. Das ist das Ei. Yay! Das ist. Oh mein Gott, legendär Busch. Pegasus. Einhorn! Was ist das? Phoenix. Das ist ein Phoenix rot verbrannte Giraffe. Hä, hey, wieso nennt in... Ist die gerade Gibt sie da so? Das ist <lacht> lustig. <lacht> <lacht> ähm... Ich wollte mich doch nicht hierher teleportieren. Was mache ich da? Okay, Leute. Wenn ihr irgendwelche richtig coolen Tiere findet, dann bitte schreibt mir in die Kommentare. So. Dann schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr... So, ähm, wisst wo die wo ein paar andere Eier, als ich die euch gezeigt habe, wisst Ja, denn ich will wirklich ein Götter kriegen. Das sieht richtig cool aus, nämlich. Das ist Gold. Nein, das kann ich nicht. Ich habe kein Geld dafür. Ich nehme einfach diese Schnecke. Die sieht ein bisschen lustig aus, aber nein. Die guckt toll süß. Oh, yeah, jetzt habe ich eine Schnecke. eine kurz, nein. Das will ich nicht. Habe ich jetzt die Schnecke hinter mich oder was? Cool. Eine Schnecke, die schnell laufen kann. Habe ich noch nie gesehen. Okay, jetzt bin ich da. Okay, ich muss bei den Eiern nochmal nachsuchen. Äh, ich bin so langsam. Ich wünschte jedes, jedes Spiel, also könnte richtig schneller laufen. So eine Boost für Free. So richtig schnell laufen. Das wäre cool. Okay. Dieses Disco-All will ich euch noch zeigen. Das ist richtig bunt und cool. Ah. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich so, ähm, wenn ihr Zufall war. Aber mhm, wir müssen zu einer Party. Eine Party gehen. Oh mein Gott, da sind voll viele Leute bei dieser ersten Paar. Nein. Viel die hat 26 hat 30, der andere hat wahrscheinlich das Spiel verlassen. Ähm, ja, und wir gucken uns jetzt die Feier an, glaube ich. Also ihr geht in irgendeine Feier, glaube ich, und dann kriegt ihr auf einmal das Ei, weil Party, da steht ja Party. Und ihr geht zu einem Feier, eine Party, also ihr geht zu einer Party, so eine Feier, und dann holt ihr euch einfach so ein Ei. Ich weiß nicht, ob das bei mir wirklich Zufall war. Wow. Ja. Klare Feier, Wer ist hier? Der Andina oder so? Oh, Leute, ihr habt so Glück, dass ihr das jetzt mitbekommt. Oh, oh, oh. Leute Oh mein Gott, guck wie deep das Wasser ist. ein not da raus. Komm, ey. Äh, ah, ja. Oh mein Gott, Leute, das ist die beste Feier. Leute, guck, da gibt's sogar ein... Das ist so ein richtig Riesenschild. Okay, okay, mal. Oh, sorry, Leute. Kaufen für eine Ringe für 120 Kartoffeln kaufen? Was? was? Soll ich das jetzt etwa kaufen oder was? Ich dachte, es wäre eine Feier, kein Kaufen. Was ist hier drüben? Aber ich glaube, ihr geht in irgendeine Feier und dann kriegt ihr sowas, ja, ehrlich ne? gesagt. Wow. Diese Feiern die gebe ich gleich einen Stern. Äh, ich meine, so ein Herz. Nick. Nee. Nee, kann das Spiel verlassen. Oh mein Gott. Wow, die Fans sind Hier sind so viele Leute. Gut, überall wo ich hingehe, sehe ich jemand. Okay Leute, das ist ein bisschen zu laut jetzt für mich geworden. Also, gehen wir jetzt raus. Und schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr zu irgendeiner Feier gegangen seid. Also in diesem. Oder geht. Und dann einfach so ein Ei kriegt, dann ich will wirklich wissen, ob ich richtig bin, dass ich es Zufall war oder ich wirklich jede Feier ein Ei kriegt, so ein Ei hat. Ich liebe diese Katzen, die sind voll süß. Im Spiel, ich mag keine Katzen, wirklich. So, jetzt gehe ich mal dahin. Ui, ui, ui, ui, ui. Die haben voll coole Kids. Jeder, der nicht zulaufe, der äh, äh, geht vom Spiel weg. No, ich kapier seine Sprache nicht. Das ist das Fisch. Hm, das ist schwer. Warte, ich guck mal. Splish Sieht aus, als müsste jemand angeln gehen. Gibt hier überhaupt eine Angel Roblox? Club Roblox, glaube Rob ich, hat nicht, hab nicht mal so einen Angelplatz. Vielleicht. Vielleicht. Hey. Okay, ich gehe mal zu hier. Vielleicht gibt es ja so einen kleinen See oder sowas. Aber hä? Das kann doch nicht sein. In der Schule könnte ein Schwimmbad sein, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich bleib einfach bei Geschäfte und such mal. Ich such mal jetzt. Okay, Leute? Sister Location noch, Lieber Knuff. Also knapp. Das ist ein Kind. Oh, ein Kind. Das ist ein Rich-Server. Jeder hat ein richtig cooles Tier, außer ich habe so eine wirklich Schnecke, die hinter mir herlauft. Die ist Guck, Was ist das? Was ist das? Pet Shop. Das ist das Pet Shop. Ich will aber damit nicht hin. Oh. Oh mein Gott. Adoption. Adoption. Was ist das hier? Boutique? Die Boutique, glaube ich, hat keine Angeln. Glaube ich. Was ist das hier? Ihr zu Häusern, geht zu Jobs. Wo hab ich... Ich hab doch nichts gedrückt, hä? Wo bin ich jetzt hin, aber? Wo bin ich hin? Okay, ich bin wieder in meinem selben Platz. Ja, ja, ich bin beim Angeln. Leute, ich weiß nicht. Ihr geht einfach zu Jobs, glaube ich. Ihr geht zu Jobs wahrscheinlich. Und dann findet ihr ein Ei wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Dann geht ihr. So, ihr müsst. Müsst ihr. Den. Ich glaube, ihr müsst angeln, damit ihr ihn finden. Weil. Da steht ja. Man muss angeln. Okay. Habe ich ein Tier? Ha. Wie geht das? Aua. Ich habe nichts. Ja, ihr müsst einfach angeln und hoffentlich ein Tier finden. Also sowas. Guckt Lila, Diskus vier Token. Und ihr findet einfach einen, dann kriegt ihr dieses Fisch. Ich glaube, ihr müsst eigentlich zu Jobs gehen. Okay. super Leute. Wir haben so viele Eier bekommen. Juhu, juhu, juhu, juhu, juhu, juhu, juhu. Okay, das nächste Ei war so Sommer. Ja, ich glaube, ich weiß welches, aber ich will als erstes mein Baby Wasser geben. Roter Mittel? Wo ist mein Wasser? Ach, ich gucke gleich. Was ist das? Was ist das hier? Eiscreme, ja, die Eiscreme hat nichts. Vielleicht meinen sie Eiscreme mit sommerlichen Tag, denn... Alles ist Eiscreme mit sommerlichen Tag? Wiederholt Eisken, was ist das hier? Das ist Schule. Schule sieht wie so eine Konsession aus. Was ist das? Wanted. Reward. 5000 Oh, 5000 Euro. Na, den werden wir natürlich nicht finden. Weil das nur so, damit es eine echte Polizei aussieht. Ich glaube nicht. Ich habe ihn zumindest niemals gesehen. Ähm, ja, jetzt sind wir aber in der Polizei wahrscheinlich. Da müsste auch einer sein. Da müsste auch einer sein. Oh, guck, das ist ein richtig cooles Polizeiauto. Da sind so viele Kriminelle. Kriminelle. Oh, Tatütata, Tatütata, Tatütata, hier kommt die Polizei. Wo? Wo sind wir? Ich bin bei den, ja, lass mich rein. Ja, danke. Okay, jetzt sind wir hier rein, schon Oh mein Gott, da ist jemand. Da sind, die schwimmen alle. Wieso schwimmen alle? Hof. Ich will nicht zum Hof. Parkplatz. Das sind cool, das ist cool. Okay, mein Baby will essen. Futtermittel. Ich gebe dir einfach etwas zu essen. Okay, jetzt wäre ja wieder Wasser. Nein, jetzt yes. gibt mir was einfach so gesagt. Ähm, ist hier was da oben? Ah. Ja, nur Räuber können diese Tür. Rolle wechseln in dem Spiel. Oh. Ich muss Räuber sein, glaube ich, um das zu ordnen. Aber als erstes will ich mein Ei suchen. Oder wir gehen einfach zur Mitte der Hauptstadt, der Stadt. Ja, machst du die ganze Zeit solche. Ich wollte die, ich wollte die. Danke, die hat mich selber rausgelassen. Ich glaube, hier gibt's eigentlich kein Ei, Leute. Leider. Jetzt piegt 10 mehr. Bin ich etwa. Jetzt habe ich vermitteln. 5 Okay. Ähm, hof. Das ist so gesagt der Hof für die Räuber. Nur die Polizei kann diese Tür. Boah, zum Spielpark muss ich gehen. Wo ist der Spielpark? Ich will die handeln einfach gucken, was die hier gibt. Okay. Okay. Oder was ist hier dahinter? Ich kann nichts. Äh, Leute, wir gehen mal zum Anfang wieder und gucken, denn ich habe kein Ei gefunden das jetzt. Nur ähm, den Fisch, das ist ein neuer finde ich. Vielen Dank, dass ich nicht wusste, wo ich gedrückt habe. <lacht> habt ihr einer, ich ja gar nicht, auch nicht Okay, das Baby ist immer noch dich. Dann bleibt eben durch. Das ist auch ne Mama Die sieht richtig cool aus. Ich wünsche sie ja auch so. Can you adopt me and my sister? Wie er sagt das gerade? I'll show you. Okay, okay, okay, okay. Ich weiß nicht nur von Schnecke, der hat ich So, äh, kein Problem. Die chatten da einfach. Außer die Eier, <lacht> Leute, guck okay. ich Oh mein Gott, ich suche dieses ein. Ich springe, ich schwinge, ich rolle, e ich rutsche, das ist Bootcamp, nicht irgendein Playpark. Ich mich auf dem anwegen. Gibt es ja hier ein Boot in adopt nee. Äh, in adopt nee, sag ich schon. Äh, in, in, in, in Ich rolle, ich rutsche, das ist schwer. Könnte doch eine Rutsche sein. Gibt es hier auch eine Rutsche überhaupt? Ich bin... Ich bin... Ich bin Gnade jetzt. Ich kapiere nichts. Ich gehe mal einfach da. Ich gehe zu Jobs. Und suche. So lange. Viele Leute haben voll große Kinder. Und ich hab so ein Baby. Oh, oh mein Gott! Der ist auf dem Boden! Oh mein Gott, da liegen so Kinder auf dem Boden. Die Armen! Ich wünschte, ich, ich konnte dir helfen, aber nö. Keine, keine Idee. Drück mich auf den gewesen. Das ist schwer. Ich wollte nicht. Okay, Leute, ich. <lacht> Versuche zu finden. Was ist das hier? Das ist der Pet Shop. Da ist aber nichts. Hm, das ist schwer, Leute. Denn ich habe nur noch zwei und ich krieg den Dodo. Hm. Wer, Wer kann kann help Wer kann mir bei den Eiern helfen, bitte? Wer kann bitte mir bei den Eiern helfen? Bitte. Bitte, Leute. Ich bin nett. Ich werde euch nicht scannen. das? Hm. Niemand will mir was geben. Das ist gemein. Das ist gemein. Das oh mein Gott, das ist ein cooles Kind. Da drüben ist eine Kuhkind. <lacht> Ich warte. Was ist das für ich Ja. Oh mein Gott, hier ja, haben Kind klarer. wo sind meine maus hallo wie kann ich dir heute helfen ähm hi doggy egg is weißt du wo ein ei ist Warte, bis die etwas spricht. Okay thank, you. okay, thank you. Es gibt zwei Eier. Zwei Eier. Ja, die zeigst mir jetzt dieses Eier da drüben. Wir tun so, als würden wir das jetzt lassen. Okay. Thank you. Thank you. Und ist sie jetzt einfach weggegangen? Ich folge dir einfach so heimlich. Zeig dir eine andere Seite sowas. Oh mein Gott, die hat einfach zwei gesagt. Ich tue so, als werde ich hier die Arbeiterin sein. Okay, ich schreibe einfach. Nächste. Nächste. Okay, da sind einfach zu viele Leute. Die Brüder waren das ist zu langweilig. Wie gibt es hier solche Eier? Put in all your pets, und das them. Scammer, oh! scammer, Das ist eine Scammer. Scammer. Ja, die Scammer. Oh mein Gott, Leute. Scammer, Scammer, Scammer, Scammer. Ja. ja, die sagt, sie ist ein Scammer. Sie ist sieh. Uff, uff. Du wirst das schon sehen. I don't scam. That is clear. Das ist ein richtiges Scam, also man sieht das. Wow, Mr. We'll Getshift, out my valve yet. Tell t <laughs> ha. ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Nein. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Danny, nee. Will du willst, please? die ist so... Das ist okay. okay, ha, ha, ha, ha, manager. Okay, die ist nicht mal. Oh ja, ja, ja, wie reihe ja, Wieso sind so viele Tiere krank? Corona. Da ist eine Frispi auf dem Boden. Der Timmer hat sie einfach weggenommen. Das müsste es sein. Was ist das hier? Zu so laut. Für hm? ich mein Tier wollte ich sein, aber auch egal. Hier gibt es keine Tiere, nicht wahr? Nee, hier gibt es kein Ei leute. Oh, Oh mein Gott, Leute, hier gibt es keine. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich muss einfach fragen. Wer weiß, wo die Saya sind? Ganz einfach. Ganz einfach. Und wenn niemand sagt, 73.000 Euro. 73.000 Euro. Okay, schreibt einfach in den Chat. Warte, ich muss erstmal gucken, wie die Eier heißen. Okay, oh mein Gott, da sind voll viele Scammer in diesem Spiel. Voll viele. Ich wolle, ich rutsche das Brot rein. Okay. Right. Who knows Where That girl the Is Where Mhm. ich warte einfach ein bisschen Zeit, warte. Ja, no. niemand bestimmt. Niemand. Traurig. Ich hab nur noch... Guten Tag, alter Kerl. Was für ein wunderbarer Tag, um an Bord dieses wundervollen Handwerk zu fliegen. So ein R. Ich weiß nicht. Wie geht's ein, ein, korrekt, auch oh, korrekte Oma-Pet. Ich will dieses hier ja. handeln. Ich will sie handeln. Vielleicht hat sie Budo. Gib mir den. Für sie eh noch. Das wäre ja cool. Okay. Leute. ich weiß nicht. Hm, ich weiß nicht. Ich will wirklich, wirklich dein Dodo. Oh, das ist sogar ein Leon Dodo. Oh mein Gott. Hi. Hallo. Hi. Ja. Baby weint. Mein Baby. Okay, alle schreiben. Alle schreiben. Alle schreiben außer B. Das wird mit ihrem Baby beschäftigt. ABC. ABC, wer will Train. Das ist der Was Das ist der Wo ist Papa? <lacht> Also Hörn. Oh mein Gott. Was ist das Summer Egg? Für Egg. Wo ist Summer Egg? doesn't smoke it. I I I can I can I also need eggs. what egg first what egg Teleport-to-school. To school. School. School. Teleport-to-school. Ich helfe dir einfach. Okay, ich hoffe, die ist da. Die heißt... Ich habe den Namen vergessen. Und ich weiß jetzt nicht, wo sie ist. Traurigerweise. Okay, ist sie, drin? ist sie da drin? Ist sie da drin? Ist sie da drin? Ist sie da drin? Ist sie da drin? Ist sie hier? Ist sie hier? Ist sie hier? Der schreibt einfach ein sehr, Ein sehr. Ich warte einfach. Oh hi. Oh Mann. Okay. With ebbs, With ebbs, and, and and um wing. okay Leute wenn ihr noch andere Eier gefundenen, also Herr Direktor oder so, wie er heißt, und ähm, dieser Swing, den wir gesehen haben. Schreibt bitte in die Kommentare, wo er ist, denn ich will wirklich dieses Dodo kriegen. Aber das war das Ende für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss!